Du, Jan, ja, Jan, du kennst doch die vegane Fleischerei hier in Dresden auf dem Bischofsweg. Hm, Und die gibt es ja seit der Eröffnung eine ganze Menge Beef. Beef? Ja, weil die, die heißt ja Fleischerei, obwohl sie gar kein Fleisch verkauft. Ja, und? Na, das verwirrt halt die Leute so sehr, dass die dann drin stehen und äh, sich Sülze kaufen und dann zu Hause merken, dass das gar nicht wie Sülze schmeckt. Und dann schreiben sie so Drohmails und fühlen sich gut, weil sie was gegen dieses Unheil getan haben. Ja, vollmutig, so einen Hasstext anonym aus der Ferne per E-Mail zu schicken. Es reicht doch vollkommen aus, wenn die Vollpfosten da einfach nicht mehr hingehen. Da ist eh immer so viel Andrang, die brauchen wir nicht. Aber du musst die doch auch mal verstehen. Da gibt es doch dieses Gerichtsurteil zum Beispiel, dass Milch nur dann Milch heißen darf, wenn sie auch vom Tier kommt. Weil sonst sind die Leute wieder verwirrt. Ach so, du meinst, die glauben. Wenn da Mandelmilch draufsteht, dass das Kuhmilch mit Mandelgeschmack ist. Na bloß gut, dass die Scheuermilch nicht bei den Milchprodukten steht. Man Jan, jetzt wirst du wieder polemisch. Was ist mit Kokosmilch? Als die jetzt auch Kokos trinkt? Erzähl doch keinen Quatsch. Oft steht ja auch die Frage im Raum, wieso Pflanzen so zubereitet werden, dass sie wie Wurst aussehen. Dann kann man die doch auch gleich unverarbeitet essen. Moment, ich verstehe dich also richtig. Karnivore dürfen ihr Grundnahrungsmittel so weit verarbeiten, dass irgendwann Bärchenwurst bei rauskommt. Aber Vegetarier sollen ihr Gemüse gefälligst roh knabbern? Na nee, mir geht's eigentlich mehr darum, dass es eindeutig bleibt. So hat ja das Lebensmittelamt auch gesagt, dass die Sülze nicht Sülze heißen darf, weil ja da kein Fleisch drin ist. Wo ich wieder beim Anfang wäre, vegane Fleischerei ist einfach irreführend. Weil Pflanzen kein Fleisch sind. Genau. Und wie heißt bei einer Frucht der Teil zwischen Schale und Kern? Äh, Fruchtfleisch? Genau.